Oh oh. Jetzt habe ich ein Problem. Die Geine <lacht> finnischen! Finish! finish. <lacht> <lacht> ich krieg keine Herz <lacht>